Während VGA und Videochinge nur das Bild übertragen können, bietet HDMI auch die Tonübertragung über das gleiche Kabel. Das ist besonders bei Filmen und Fernsehen von Vorteil, so spart man sich das zusätzliche Audiokabel. Außerdem bietet HDMI eine höhere Auflösung als die anderen Anschlussarten. Der Anschluss am HDMI-Kabel ist flach und hat zwei runde Einkerbungen. Welche Seite des Kabels Sie verwenden ist egal, sofern Sie kein Adapterkabel, z.B. HDMI, auf Mini-HDMI verwenden. Die höhere Auflösung per HDMI wird unter anderem für Blu-ray oder HD-Fernsehen benötigt. Man kann beides auch per Ginge bzw. VGA übertragen. Aber hier ist die Auflösung des Beamerbildes geringer. Allerdings gibt es Beamer, die keinen HDMI-Anschluss haben.